Wie eine neue Beziehung einmal sein wird, ist nicht vorhersagbar. Warum? Es ist wie bei einem Cocktail. Egal wie genau Sie die beiden Bestandteile kennen, können Sie daraus nicht ableiten, wie gut die Mischung schmecken wird. Auch bei einer Beziehung hängt der Wohlgeschmack der Mischung davon ab, wie gut es beiden Teilen gelungen ist, die Stärken des jeweils anderen im gemeinsamen Cocktail wirken zu lassen.